weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Wir streiten seit Jahren über alles und nichts, äh, zum Beispiel auf dem Weg zu Ihnen. So oder ähnlich fangen viele Paare an, wenn sie das erste Mal in meine Praxis kommen. Es kann leicht sein, dass der Partner seine Sichtweise dazu gibt, bevor der Erste seine Perspektive zu Ende erzählt hat und dann auch gleich eine Situation von letzter Woche erzählt, die er für noch wichtiger hält. Ich habe nach langen Jahren der Praxis erkannt, dass es wenig Sinn macht, alle Konflikte durchzugehen um zu entscheiden, welcher der wichtigste ist, um ihn als erstes anzugehen. Tatsächlich hat jedes Streitpaar nur einen Streit, auch wenn die Inhalte ständig wechseln. Damit meine ich die unbewussten Regeln, nachdem der Streit abläuft. Man könnte auch sagen, jedes Paar hat seinen Beziehungstanz. Die Musik kann wechseln, aber die Tanzschritte werden strikter eingehalten, als man es je in einer Tanzschule lernen kann. Das ist eine gute Nachricht für Sie, denn das bedeutet, dass Sie nicht jedes Ihre einzelnen Streitthemen lösen müssen, sondern... Wenn Sie und Ihr Partner die wiederholenden Abläufe in Ihren Streitgesprächen ändern, alle zukünftigen Differenzen anders ablaufen werden. Dafür habe ich jetzt gleich zwei Tipps für Sie. Erstens. Wahrscheinlich beginnen auch Sie manchmal einen Streit wegen irgendeiner Kleinigkeit, die Sie und Ihr Partner unterschiedlich sehen. Sie ist vielleicht so klein, dass Sie beide es tatsächlich schaffen zu sagen, ach ist doch egal. Und damit beide das Thema loslassen können. In diesem Fall schlage ich Ihnen vor, den recht unwichtigen Konfliktpunkt nicht einfach ungelöst zur Seite zu schieben, sondern im Gegenteil ihn zu nutzen, um neue, konstruktivere Tanzschritte zu lernen. Tanzlehrer drehen die Geschwindigkeit der Musikwiedergabe. Ey, herunter, damit die Neulinge in der Tanzschule eher eine Chance haben, neue Schritte einzuüben. Genauso können Sie in Ihrer Beziehung lernen konstruktiver miteinander zu einer kreativen Lösung zu kommen. Bei den ganz wichtigen Fragen äh, kann man sich beide automatisch an ihre gewohnten Vorgehensweisen. Nur bei Themen, bei denen der Ausgang für beide nicht lebenswichtig ist, können beide neue, Tanzschritte, das heißt Umgangsformen, einüben. Mein zweiter Tipp ist, wie immer, das einmaleins Liebe. Je positiver Ihre Sichtweise aufeinander ist, desto leichter werden Sie sich nicht nur stur an Ihre einstudierten Konflikt-Tanzschritte halten, sondern neue kreative Improvisationsschritte ausprobieren. Damit Ihre Sichtweise positiver werden kann, Gehen Sie am besten auf meine couplecoaching.de Seite.